Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute einmal ein kleines Battlefront-Video, ähm, wo ich etwas aufgenommen habe vor drei Tagen ungefähr. Und zwar gab es einen Bug vorübergehend in manchen Battlefront-Lobbys und ich war tatsächlich in einer davon drin. Wir konnten Out-of-Map gehen, konnten uns alles angucken und konnten sogar ähm, in dieses Loch auf der Map Felucia gehen, wie auch immer man das ausspricht, und konnten da einfach fighten ohne zu sterben. Man konnte sogar auch leveln, aber das hat nicht wirklich viel gebracht, weil man einfach keinen Damage machen konnte. Weil wenn man 1 AP hatte, die konnte man auch nicht wegkloppen. Also das war ein bisschen schwieriger, aber es war nice mal ein bisschen ähm, out of map zu gehen. Und ich würde sagen, viel Spaß ja. mit dem Video. Heute mal ein ganz, ganz anderes Video. Und zwar ist irgendwie die Lobby Bogen. verbuggt. Man kann hier leveln, man kann überall langlaufen. Man stirbt nicht von der von der Zone oder sonst was. Also bei gar, Battlefront ist komplett broken. Und hier sind schon meine ganzen Mates unterwegs und suchen das Ende der Welt. Das ist ganz spannend eigentlich mal, die ganze Map zu erforschen, ohne zu sterben. Und du kannst hier nur sterben, in denen du respawnst. Aber auch selbst in du Respawns du hast immer noch diesen Bug, dass du unendlich Leben hast. Und das ist sehr, sehr komisch. Und die ganzen Leute in der Lobby wundern sich auch schon. es ist irgendwie, irgendwie komisch. Jemand meint, dass es bei allen Lobbys momentan so ist, bei Battlefront. Das kann gerne mal ähm, jemand sagen im chat oder, oder bestätigen im chat, ob das äh, wirklich davon ist. Also ich kann nur sagen, in der Lobby bleibt es die ganze Zeit so. Also hier nochmal ein kleiner Beweis. Wenn irgendwo mal Gegner werden ob man hier sterben kann, aber kann nicht. Kann man eigentlich hier sterben? Nein, kann man auch nicht. Wir können uns gerade das Loch angucken. In-game. Wir können nicht sterben. Es ist so krass. Also es hackt doch niemand von uns hier. Alter. Das war's auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein kleines anderes Video. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt hinkriege, auch wegen der Schule halt ein bisschen aktiver hochzuladen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.